Auch online spielst du Nights Live auf 5 Walzen mit 5 Gewinnlinien. Und genau wie in der Spielhalle bestimmst du selber die Höhe deines Einsatzes. Bei Sunmaker kannst du online mit echtem Geld spielen. Natürlich kannst du deinen Gewinn auch hochdrücken. Auf der guten alten Merkur Risiko. Klicke jetzt auf den Link unter diesem Video und besuche uns auf casinoverdiener.com.